Heute im Video der brandneue Puma Future Set 1.1. Das hier ist also das neueste Colorway von Puma zum Puma Future Set was von nun an am Fuß von Neymar Junior, Luis Suarez oder auch Marco Reus zu sehen sein wird. Und wir wollen heute schauen, wie macht sich dieser Fußballschuh auf den Platz. Uh, I'm with the dogs, yeah. The dog. What you gonna do? Hey. Play with the sticks, yeah. Hey. Die in the streets. Die in the street. Cook at that bro with the team. Hey. They got a feast. Yeah. Hey. I made a beat, or bang. Hey. I couldn't choose the grind. Hey. I had to make my land. Hey. How many? How many? Hey. Give me my Ihr habt es gehört, Leute, dieser Fußballschuh wird von nun an unter anderem beim Fuß von Marco Reus, Luis Suarez oder auch einem gewissen Neymar Junior zu sehen sein. Laut Puma ist der Puma Future Set für die kreativen Spieler gedacht, sprich soll alle beim tempo tripling unterstützen beim schnellen Richtungswechsel. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich schon ein allgemeines Review auf diesem Kanal, wo ihr nochmal den Schuh wirklich im Detail habt. Heute soll es wieder nur eine kleine Zusammenfassung geben. Und wir wollen die Chance auch mal nutzen, die vergangenen Modelle zu vergleichen und auch zu gucken, wie meine Langzeiterfahrung zum Puma Future Set ist. Wir haben hier tatsächlich schon das sechste Colorway zum Puma Future Set. Hier nochmal als kurze Zusammenfassung, ganz wichtig natürlich, was diesen Fußballschuh ausmacht, ist hier natürlich das Fusion Fit Blast. Das ist hier dieses Kompressionsband am Mittelfußbereich, das sich wie gesagt unterstützen soll, vor allem beim Richtungswechsel nochmal einen besseren Lockdown zu haben. Und das funktioniert tatsächlich auch sehr gut. Ich muss sagen, am Anfang muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, beim Mittelfußbereich wirkt es ein bisschen eng. Aber es ist sehr, sehr elastisch, kann sich dadurch natürlich auch perfekt an deinen Mittelfuß anpassen und unterstützt dann auch perfekt beim Richtungswechseln. Zum anderen haben wir hier natürlich auch Grip Control Pro. Das ist hier im Vorderfußbereich und soll helfen, natürlich auch noch Grip am Ball zu haben. Und auch wichtig, die asymmetrische Außensohle für perfekte Richtungswechsel. Im Review erfährt ihr natürlich nochmal alle Fakten, wie ich den Fußballschuh einstufe von der Performance. Falls euch das interessiert, könnt ihr natürlich die Infokarte abchecken. Das war es auch schon wieder zum Puma Future Set. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Natürlich findet ihr diesen Fußballschuh auch bei uns im Online-Shop. Link unten in der Beschreibung, falls ihr euch diesen Bad Boy hier sichern wollt. Gerne mal unten vorbeischauen. Das war's zum heutigen Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.